Zwycięzca w kategorii turystyka transgraniczna i międzynarodowa. Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczyw Wkrańskiej. Edukacja, ekologia i historia. Ja, yeah, wir sind heute hier im Umweltbildungszentrum, um zu erfahren, was es hier Neues über die Natur hier in unserer Region zu sehen und zu erkunden gibt wir freuen uns auf den Tag heute hier. Das war heute sehr interessant bei Ihnen. Auf Wiedersehen, Domitiania!